Here they come again. Mbappe. And he scores. He always scores. El Toulouse Mbappe. And Mbappe scores. For Mbappe. Mbappe in the clear. Easy as you like. Killian Mbappe. Back to Mbappe. What a great day it's been for him! Mbappe! Heute für euch im Review der brandneue Nike Superfly 8 für Kylian Mbappe und einen gewissen CR7. Alle Infos also zum brandneuen Nike Superfly 8 von Kylian Mbappé und CR7 gibt es im heutigen Video. Alles was ihr wissen müsst, welcher Spieler darf diesen Fußballschuh tragen, wann und wo kommt er zum Einsatz und wie schlägt er sich im Test. Das gibt es heute im Video. Viel Spaß dabei! Musik Wie der treue Abonnent auf diesem Kanal vielleicht schon festgestellt hat, haben wir natürlich zum Nike Superfly 8 schon mehrere Videos auf dem Kanal, Review und Playtest. Deshalb werden wir natürlich auf diesen Fußballschuh jetzt nicht mehr als Review eingehen, sondern als Playtest. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was diesen Fußballschuh eigentlich so besonders macht. Der Nike Superfly bzw. natürlich auch der Nike Vapor gehört seit der ersten Generation zu den beliebtesten Fußballschuhen überhaupt. Das liegt natürlich auch vor allem an den Testimonials, wie beispielsweise Cristiano Ronaldo oder zwischenzeitlich natürlich auch Neymar und jetzt natürlich vor allem Kylian Mbappé, Erlin Haaland und Co. Der Nike Mercurial ist definitiv ein klassischer Speedboot, sprich der Schuh an sich ist sehr sehr leicht gebaut und bietet optimale Features vor allem für das Thema Geschwindigkeit. Deshalb auch das brandneue Obermaterial namens Vapor Posit ist ein vierleigiges Obermaterial, klingt auf jeden Fall zunächst etwas dick, aber muss sagen, es ist nochmal weicher im Vergleich zum Superfly 7 man hat einen sehr, sehr direkten Touch, vor allem nach der Einlaufphase. Damit natürlich im Tempo-Tripling einen sehr großen Vorteil. Was beim Superfly oder Vapor auch extrem gut ist, ist der Lockdown. Die Passform ist perfekt für mittlere, dieses Mal auch bis leicht breite Füße. Anders im Vergleich zum Superfly 7, der war ein bisschen schmaler. Das sollte man ja auch beim neuen Modell beachten. Aber der Lockdown wirklich extrem gut, sprich beim Beschleunigen ist man sehr, sehr sicher im Schuh drin. Die Sohle hat auch nochmal ein Update bekommen, um die Traktion auch optimal auf dem Platz zu bekommen. Nicht mehr wie früher für maximale Traktion nach vorne, sondern dieses Mal sind die Stollen auch leicht zur Seite ausgerichtet, um einfach auch die Richtungswechsel effektiver zu gestalten. Am Schuh selbst hat sich noch weiteres getan, wie gesagt vor allem das Obermaterial mit dem sogenannten Speedband und so weiter. Das aber wie gesagt gibt es natürlich ausführlich im Review. Hier haben wir also das brandneue Colorway zum Nike Superfly 8, ihr habt es gehört, für unter anderem Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo natürlich. Aber allgemein wird dieser Fußballschuh bei der EM zum Einsatz kommen. Dank Sport 2000 konnte ich für euch diesen Fußballschuh vorab schon ein bisschen testen, um zu zeigen, welche Figur er auf dem Platz macht. Das soll es auch schon wieder zum Nike Superfly 8 gewesen sein. Falls ihr nochmal mehr Fakten zum Schuh haben wollt, wisst ihr natürlich, es gibt schon ein ausführliches Review. Link in der Beschreibung oder einfach mal Infokarte aufchecken. Falls euch dieses neue Colorway für die EM zulegen wollt, wisst ihr natürlich, Link in der Beschreibung zum sport 2000 Online Shop. Wir haben euch nochmal alle Infos unten in der Beschreibung verlinkt, also schaut gerne mal vorbei. Genauso eure Meinung zum Schuh da lassen. was sagt ihr zum Colorway? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht für euch, dieses neue Colorway zu testen. Falls ihr keine Reviews mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, so werdet ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und.